Das ist jetzt eine der witzigsten Toiletten, die ich hier gesehen habe. Das ist also wirklich ganz cool, der Ausblick da. Unglaublich. Da ist noch gleich noch eine Lady da. Schau wir an. Haben <lacht> abgefahren. Das ist den Spiegel und da hast du diesen Ausblick. Das ist schon faszinierend. Echt cool.